Yo, Leute, was geht? Hier ist wieder euer emp Boss vom Boss Channel Number meine Freunde. Und heute wieder ein kleines live kommentary hier in Black Ops 2. Und ja, erstmal so vorne herab, damit ihr das schon mal euch drauf einstellen könnt. Und zwar bin ich heute irgendwie ziemlich gut gelaunt, ja. Also, was heißt gut gelaunt? Ich bin halt ja relativ gut drauf, kann man sagen. Ja, der Stimmungspegel ist relativ am Himmel, kann man sagen. Ja, Handy in die Himmel und sowas, ihr wisst. Und ja, mal gucken, wie es spieltechnisch läuft, ja. Bis jetzt habe ich heute gerade eine Runde gezockt, ja, wollte ich auch aufnehmen, aber, ja, hat dann nicht geklappt. Da wurde ich quasi interrupted, ja, von einer meiner Sluts, kann man sagen. Aber kann man nichts machen, meine Freunde, mal gucken, wie es jetzt läuft, ja. Hier auf High to the Jack, internationale Gewässer, Team Dörfwisch, meine Freunde. Und viele meinten irgendwie so, dass das letzte Video, also letztes Gameplay Commentary so ein bisschen gerauscht hat, meine Freunde, ja. Und ganz ehrlich, so, ich bin jetzt nicht so der Techniker, also ich habe jetzt nie so den Dunst, warum ähm, ja, das so war. Also habe ich jetzt einfach mal Trick 17 versucht. Ich weiß nicht, ob es so besser ist. Auf jeden Fall habe ich mal die Lautstärke so einfach runtergesetzt, ja. Also. Also nicht vom Spiel oder so. Ja, vom Spiel zwar auch, aber auch von meiner Stimme. Also. Ich weiß es nicht, wie das jetzt ist, meine Freunde, ja. Kein Plan. Müsst ihr immer halt mal sagen, ob das so besser oder schlechter ist, weil ich. Ja, ich bin halt nicht so der Fachmann, kann man sagen, ja. Ich bin zwar so in vielen Sachen kenne ich mich aus oder so, aber ja, so. In der Sache halt nicht so, ja. Aber mal gucken, sollte ja auch so laufen und so schlimm war die ähm, Tonqualität ja auch nicht, ja. Also einfach mal so den Ball flach halten, ein bisschen chillen, meine Freunde, meine Freunde. Läuft ja also auch im Leben, ja. Nicht immer alles so eng sehen, immer alles hier schön, ja, beruhigt sehen, ja. Sollten auch einige hier YouTube-Kollegen mal so beim Zocken beachten, so diesen, ähm, ja, diesen Ratschlag. Einfach mal ein bisschen entspannter zu sein, ja. Und dann läuft es auch. Und ja, so ist es halt im Leben, meine Freunde, hier quasi Lebenstipps vom Boss, meine Freunde. Und dieser Typ, dieser micket ja, ich habe ja gerade gesagt, man soll sich nicht aufregen, aber der Typ ist ein richtiger Hunger und so. ja. Möchte ich mal kurz so anmerken. Und ein stumpfes Trauma, meine Freunde, ja, krasser Game-Attack auf jeden Fall. Glaube Ich so das Schwulste, was ich so in den letzten Tagen gelesen habe, ja. Also ich habe die letzten Tagen zwar auch nicht gezockt, sondern auch so allgemein-technisch gelesen habe. Weil ich bin ja ein relativ gebildeter ähm, Mensch, ja, ich lese ja relativ viel. So, ja, die ähm, Frankfurter Allgemeine Zeitung und sowas, ja, bin ich natürlich am Lesen sein, ja. Damit man auch immer weiß, was so abgeht in der Welt und auch weltweit, ja. Weil muss schon sein, man muss ja gebildet sein, meine Freunde, ja. Gebildet wie Bilderbücher, kleiner Freestyle hier vom Boss. Und mal gucken, wie es läuft. Wir sind hier, glaube ich, sogar gerade am Verlieren in der Runde, also meine Freunde, ja. Verlieren geht ja wohl wirklich nicht klar, ich erwarte hier kein 200 plus Gameplay von mir oder so, aber verlieren, Bitch, please Ja, verlieren geht wirklich nicht, also strengen wir uns mal jetzt hier wirklich an Ist natürlich auch nicht nur meine Schuld, dass wir hier verlieren, sondern auch mal ein bisschen so von meinem Team, ja Aber trotzdem sollten wir hier schon rumreißen können, für meine Jungs, ja, wie auf der Street, ja, da bin ich auch immer für meine Jungs unterwegs und mal gucken, hier, jetzt, jetzt wird hier rasiert auf jeden Fall. Mal gucken, ob wir gleich hier den schwarzen Vogel haben. Ja, den Blackbird haben wir hier noch. So, jetzt, jetzt müsste es ja eigentlich laufen, ja. Und hier die Waffe, hier die Skaha, habe ich mir auch abgeguckt, meine Freunde hier, von, ein, von einem YouTube-Kollegen. Also ich habe ja hier letzte Zeit nicht so die Videos gemacht und auch nicht gezockt, hatte ja nicht so viel Zeit, aber hat mir halt ab und zu so abends Quasi, wenn ich so im Bett gelegt habe, auf mein Handy so das eine oder andere YouTube-Video von ja, YouTube halt angeguckt, weil ja, wollte ja mal gucken, was so abgeht zurzeit in der Szene. Ja, sind ja auch Leute, mit denen ich relativ gut klarkomme, so Leute wie kein Plan, Red, hier, Herr Skorpion habe ich ja früher relativ oft ähm, geskypt und sowas und sind ja auch korrekte Menschen. Deswegen wollte ich mal gucken, was bei denen so zurzeit so abgeht, meine Freunde, und läuft auf jeden Fall bei denen. Jetzt bin ich ja leider gestorben, aber kann man nichts machen, ja. Hauen wir mal hier den Orbital-Satelliten raus wieder. Aber man kann hier sehen, auf jeden Fall die Spielsituation umgedreht, ja. Wir sind jetzt hier nicht mehr am Verlieren, was natürlich jetzt auch, ähm, ja, nichts Besonderes ist. Aber, ja, auf jeden Fall ist es schon mal nicht schlecht, kann man sagen. Ups, um die Ecke, zack, jetzt sitzt der wieder da unten. Hier sieht man hier mein tolles Aiming, ja. Ist ja echt unfucking fassbar, meine Freunde. Ja, jetzt es wieder, gut. Ja, und das ist ein Sniper, den holen wir uns natürlich auch. Easy going, nothing special, ja. Und ja, bald gibt es vielleicht auch real videos mit den ein oder anderen YouTuber, den ihr wahrscheinlich auch kennt. Also, könnt ihr euch freuen. Wird bald was kommen, wahrscheinlich so nächste Woche oder so. Könnt ihr mal gucken. Also, ist noch nicht sicher, aber könnte eventuell kommen, meine Freunde. Und wenn es kommt, wird krass, das kann ich euch versprechen. Und ja... So, der Typ, der Typ da unten, der ist irgendwie ein bisschen komischer Typ, ja, der verkackt er immer, aber geht er immer wieder hin, ja. Oh, hier der Granate. professionell ausgewichen und der Typ, oh, auch natürlich gefickt, meine Freunde, ja, no homo, ihr wisst, nur der gefickt ist schwul, ja. Und zack, so den Typen, zack, und den da hinten, den da hinten, den da hinten, kriegen wir nicht, okay, wäre der letzte Kill. Unnötiger Tod hier, 36 zu 7, können wir auf jeden Fall lassen, Team Deathmatch, erste, Deathmatch, erste Runde, wo ich jetzt hier nicht unterruptet wurde und euer EMP-Doppel-I oder Boss. ist over and out, you bitches. No homo. Skurr!